Oh, hi. Und willkommen, mein Name ist an und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch hier in den Slums von Sektor 7 und ich stehe gerade <lacht> voll dem ich von so einem Müllberg und ja, ich glaube, ich habe irgendwie herausgefunden, wo wir die letzten Katzen finden können. Ich habe endlich diesen Ort gefunden, wo diese Katzen ja waren, glaube ich, und das war genau hier. Ähm, ja, im letzten Part aber übrigens auch Johnny hier davor von chin auseinander gefetzt zu werden und ja. Ähm, dann sind auch noch zwei sachen übrig und ja guck wir mal ähm, mit der kann ich reden was los diese kein ding ich nehme an hier finden wir die letzte katze ne? sonst wüsste ich jetzt nicht wo wir hinmessen ich habe mich schon überall hier umgeschaut und hey Fass an los nein okay ist das nervig erstmal gegen die andere katze rand wie du gibst auf. Ja. Okay. auf ich dachte gehen jetzt als halt zurück zu den dings karte sind leider alle entwischen entschuldige dich mal. ich dachte die werden als halt zurückgekehrt sie sind alle weggelaufen dann Sie nicht mehr zurück, das ja, genau da ich mir vorgestellt Alle drei. die eine Katze ist voll nach vorne gut gelaufen. <lacht> Danke, Kurs und als irgendwie nicht so gebracht. TP und MP an zu reden. über den alles können, der jeden Job packt. richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht <lacht> auf den A nehmen. Das mit diesen einen Hund, gegen den ich gekämpft hatte, uns beinahe fertig gemacht hatte. Hast du sie eigentlich alle? <lacht> okay, ähm, hier geht die Story weiter, ne? Mit dem blauen Ausverleichen. Das heißt, wir gehen als nächstes hier in umgezieht eine Fabrik. Gehen wir mal da hin, ne? Das ist dann die letzte Quest, die wir machen können. Ich soll vielleicht mal nachgucken, hier, Kampfberichte. Was genau muss ich alles noch machen? Ähm, wenn der Spezialfähigkeiten bei Gegnern in Schock zu stellen, leider insgesamt zehnmal eine Einheit ATP-Leiste auf. Okay, alle also sind zum Schockphänomen. 15 Arten von Gegnern Schockzustand, das sind so Sachen, die werden wir schon im Laufe der Zeit hier alles hier erledigen. Ne? Und ja, dann gehen wir mal zum Ungeziefer-Bewältigung-Job. Äh, neben Quests. wenn schon was ich meine, ne? Und war Entschuldigung, ich werde voll aufgestoßen. Äh Ach, jetzt mal da rein. da rein. müssen Tut mir leid. Ne? Das ist zwecklos. Dreht um. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment. Du bist ja tiefer. seid ihr die Hilfe, die die Zentrale uns versprochen hat? Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen ihr seid herzlich willkommen hier um zu sterben an zwei Stellen. Sie aus, okay? ja das nur hoffen und hat jetzt nicht wieder super paute gegner sind ne? so war man noch nicht Lass mal sehen oh, warte mal ich muss mal lauter machen Lied den, den, den, den, den den, den, und den, den, und den, und den, den, ich hörte sich jetzt nicht so an. Warte mal, zwei Wege gibt es hier alles klar. Gehen wir das Modal So. also ich ist eine Materie, kann ich mal nicht hin. ein bekanntes lied ich würde mir vorstellen da kommen eigentlich nur bekannte lieder vor in dem spiel ne ist ein remake halten ne ist eigentlich nur bekannte der ja sein manchmal bin ich nicht sicher weil vielleicht höre ich die auch nicht richtig raus ja da sind Viecher, so da komme ich nicht hin Okay, ihr seid... Na, erst also erstmal euch erkunden. Nee, nicht Magie. Analyse. Alles Wasser. Alles Eiswasser. Weiß nicht, ob ich euch schon... Wirksam Eis und Magie. Jetzt nehme ich mal an, dieser zauber ne? Da! Hilfe! Hilfe! Hilf, hilf mir! Ah. Ich bin vergiftet glaube ich. Ne? Ich habe so, so Blasen gesehen. Äh, tiefer Eis, ich weiß gar nicht, ist das irgendwie so ein Flächenangriff. Auch mehrere Gegner da sind. Aber ich dachte, du wärst geschockt. Zauberlehrling, äh, Schwertsturm. Äh, äh, äh. So macht man das so heilen weil wir sind gerade außerhalb des Kampfes ne da können wir komischerweise ohne ATB heilen Nope. heiltrank so ich muss gerade hier die ganze Zeit aufstoßen eh aber da kommen wir zu diesem ein Ort hin, wo die Materie war. So, was haben wir hier alles? ich? Kann ich irgendwie? wird schon gehen irgendwie. Eine kommen und die sind weg. Da habe ich ja erst die Quest machen sollen. Dann kann ich dich irgendwie erreichen mit irgendeinem Angriff? Kann ich dich hiermit erreichen? Na, gut, gewonnen. Ja, finde ich auch. Du hast gesagt, schon gewonnen. Ich habe schön gewonnen, verstanden. So, jetzt komme ich da an die Materie. ne? Ja, grüne Materie, das ist Magie, glaube ich, ne? Was haben wir da? Glut. Ähm, soll ich mir vielleicht mal Phoenix wieder Ich habe immer noch drei. Okay. So Heilen brauche ich glaube ich nicht, ne? Löd. Na gut. Gehen wir mal hier lang. kaputt, okay. Wo komme ich hier hin? Da ist noch so ein Schalter, glaube ich. Ihr seid neu. Oh, ihr seid die die ich erledigen muss, ne? Boom. Geil. nein. Erstmal Cloud. Erstmal Erkunden. Windbarriere, was? Wirksam, ich nehme an, das soll Wind sein. Kann ich den anderen angreifen, aber okay, das anfällig gegen normal Angriffe. Ne? Dann habe ich mal noch mal an. Komm her, auch so ein bisschen in der Luft sicher. Ich glaube, ja. So, und dann setzen wir mal Haken -Tritt ein. Boom. ja genau was muss ich machen ich muss sie schocken und dann spezial angefangen setzen wir ne? wie kann man noch mal analysieren Ja drei die kamera die ist manchmal so komisch Boom. in die fresse okay. ja ich komme mit ich meine. noch ja, mach auf. Okay, aber hier. Ding. Der ganze Dungeon haben wir hier. So, bin ich jetzt schon hingegangen. Überall, ne? ja, Ist auf den Raum ja Weil ich aber noch irgendwie aufkriegen. Na gut. Äh. Hm? Nee, ich dachte, da wäre wieder was Blaus am liegen. Da sind wir hier? Hier komme ich wieder zurück, ne? Und da sind schon wieder solche Viecher. so wiecher Die respawnt oder? Wir sind einfach gespawnt ne? Verdammt! Äh, Ausweichen, Blocken man sich da irgendwie do Wie habe ich den? Wie habe ich den Bildschirm verfehlt? Nur mit einer komo weg, weg, denn als gerade gemacht. Gechant, so ja, ich glaube ich bin ja einfach nur zurückgelaufen und ne? jetzt ja. dass ich nur wieder habe das heißt ich kann unmöglich für irgendwas anderes hier meine mp verbrauchen oder tp tp ne nee, mp stimmt das heißt ja mp hey, was machst du in hier? gewechselt mal zu tiefer irgendwie hat die irgendwie mehr gemacht mit ihren angriffen so daneben entfesselung noch mal entfesselung ja voll daneben gehauen ja auch voll daneben naja So weit für diesen Schocker. Ja. Keine große Sache. Äh, nein, ich will mich hier noch erkunden. Umsehen, meine ich. Äh. Dann zeig mal. So, warte mal, ja. Eine Truhe machen die ja beruhigungsmittel das glaube ich das gegenteil von hyper weil ich letztens bekommen habe ne sorgt dafür dass ich weniger schaden nehmen aber meine limit anzeige tut sich langsamer auffüllen glaube ich so wir kommen jetzt an diese verschlossene tür ran beziehungsweise was dahinter ist ich bin doch schon über hier durchgegangen gerade, ne? Pfeiler, warum bist du immer in meinen Weg, Pfeiler? Hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel oder so, den ich verpasst habe? Da gibt mir irgendjemand hier einen Schlüssel nach der Quest? Ich schaue mich hier lieber noch mal um, wo ich jetzt so eifrig irgendwie rausgehe. sieht nicht so aus, als wäre er was. Dann weiß ich nicht, wie man diese eine Tür aufmacht. Zwecklos. Hm. Ja, wie kommt man denn da hin? Irgendwie kein anderer Weg der da rein führt, ne keine Ahnung. meine ich krieg den Schlüssel dann noch? Hoffentlich, sonst wäre ich echt traurig, wenn ich das nicht aufmachen kann. kann eigentlich nur normal angreifen, dann sind die schon weg. habe ich sorgt für. mich ran am erst mal du jetzt nicht so ein sprung ja, angriff runter ja voller krasse angriffe ich schau den in die luft und schlitz dann noch mal daher und da gar nichts gegen machen ey. So, ich habe keine Ahnung, wo dieser Schlüssel ist. Ist er hier irgendwo? Kann ich mir den kaufen? Ne? Alles klar, dann danke ich wieder zurück zum Eingang. Ich will gar nicht gehen, aber ähm, da lang. So, wenn ich jetzt nicht neuen Schlüssel kriegt, dann heißt hat wir machen jetzt gleich mit der Story weiter ne? oder kann ich auch vom gegner wegrennen ja jetzt kein bock gegen euch zu kämpfen auf der flucht wo bin ich ja perfekt das war bis auf diesen einraum haben wir eigentlich alles erledigt dann gibt alles haben wir schon Na, muss ich nicht mit dir okay muss ich mit dem Auftraggeber ja sprechen nämlich an ne dann lass mal sehen was wir hierfür bekommen äh, <lacht> ging also, hey, auf alter. Dann warum kann ich mit dir noch reden? Ich habe gehört, du hast dich um die Rattenplage hinter der Piepengasse gekümmert. Na ich habe dir den Auftrag zwar nicht gegeben, aber im Namen aller hier möchte ich mich bei dir bedanken. <lacht> ich habe gehört, du hast dich um die Rattenplage hinter der Piepengasse gekümmert. Na ich habe dir den Auftrag zwar nicht gegeben. Hier okay, mit drei, Sprich, es gibt. Okay, gib mir einen Schlüssel. Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese seltener geschichte Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Willst du willst mir also sagen ich soll nochmal mal da zurückgehen. gehen also mein sich also an mann was schon hau rein an mann so geld Besuch ähm, so vom friedhof also geht's es ja immer noch weiter ähm, Pfeiler, warum kommst du mir Der... Da soll ich hin, dann, okay. Willkommen! Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Ja. ja. Okay, wir brauchen nicht so nah aneinander. Hey, willst du was kaufen, Alter? Dann? Ja. Warst du schon am Pfeiler? Falls nicht, dann Nein, geh weg, wir sind zu nah. In solchen Zeiten dürfen wir nicht so nah aneinander sein. Nein, Ihr wisst schon. okay äh. gut dann gehen wir noch mal dahin jetzt wahrscheinlich voll der fett krasse boss auf uns und so nee, der uns jetzt voll fistet im boden mit, auf, mit uns aus mit dem der mit uns den boden aufwischt so. es tut mir leid dafür sind wir nicht zuständig seid gefälligst mehr jawohl verschwindet auf der stelle oder ihr werdet verhaftet wir lassen uns hier nicht drohen Hey, Tifa, hör dir das mal an. Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Sieh mal an. Bist du der größte Könner? Dann musst du uns unbedingt helfen. Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt einfach alles zertrümmern äh. okay mach einfach alles kaputt alter ja. so den schlüssel für die verschlossene tür hat die bürgerwehr in einer holzkiste ganz in der nähe der tür versteckt ich habe doch schon da alles kaputt gemacht ich habe nichts gefunden alter, alter. Ich bin nicht dein Alter, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, mein Freund. Er ist nicht dein Freund, Alter. Ich bin nicht dein Alter. So, das raten. Nein, okay. So. hey Leute, ich bin schon wieder hier. Oh, cool, wenn ich die einmal, cool, wenn ich die einmal anvisiert habe. Ich wollte eigentlich die Karte aufrufen, aber war ja im Kampf. Also, nicht einfach, nicht einfach, nicht anfassen, nicht anfassen, nicht anfassen. Auch oh, der eine spuckt mich einfach an und dann, weil ich gerade den Kampf hier geflohen bin, macht er jetzt so ein. Äh. Ja. Ich recht von der Annahme, dass mein Vergiftungszustand einfach verschwindet nach dem Kampf so wie in allen anderen neuen final fans spielen ich glaube ja ne? so, ich bin schon wieder hier was geht wenn ich wieder für nichts wieder cool warum ist die Kamera auf einmal so schon tot so soll in der Nähe von einem in einigen Kisten sein angeblich ne? Verschlossen. ich habe da ja schon alles kaputt gemacht damit hätte ich mir eigentlich schon sparen können ne? Okay, greife ihn die an. So gut. Nein. nach bei Stufen Die kriegen war WP Waffenpunkte. Ah. das macht Sinn. Gut. Ähm, ich jetzt für jede Waffe, welche bekommen. Ich glaube ja ne? na ja, dann lass mal zeigen was ich hier noch machen kann guck oh, mal das was dazu gekommen da kann ich aber irgendwie nicht hin habe ich so gefühl oder doch physische attacke magische attacke brauche ich jetzt aber sechs ja, natürlich physische attacke erstmal okay Cool, das war nicht, warum ich diese Stufe jetzt gerade freigeschaltet habe, aber warum nicht? Diese Attacke natürlich ne nicht irgendwie ein Final Fantasy 13. Da muss man auch irgendwie so Kristalle irgendwie aktivieren. Auf so ein, so eine Art Brett, sag ich mal. Und oh Gott, lass nicht mal Final Fantasy 13 reden, bitte nicht. Es ist nie gut über Final Fantasy 13 zu reden. Da haben wir das alles klar. Ja, mein Schwert hat ihn aufgehoben, und da war es jetzt voll fettkrasse Viech, Ne, pass auf. Ich habe mich mal. Oh ja, ich habe mehr aufgelöst Bin oh, ehrlich, ihr seid schon wieder hier. Das war ausgewichen. Ja, hey, ein Moment, du bist neu, glaube ich. Da war gerade ein neues Viech. Das ist auch schon tot, Dreck. Wer hatte? Okay. Okay, dann gucken wir mal. Oh Gott, was ist das denn? Hi. <lacht> Erstmal direkt da hochgehen. Ich weiß nicht, was du willst. Ich schreibe ich einfach mal an. So. Analyse. So. Analyse. Wirksam ist Wind, glaube ich. Keine Ahnung. Ich überhaupt schon? Ich glaube, ich habe ne? Den habe ich gegeben. Habe da gesehen? Ah! So. Dann haben wir mal hier Festlung wieder? Warte ich bis der am Boden landet, damit ich auch den treffen kann. Aber da gehen am Boden. Hey, die Finger, die Fischer kenne ich sogar. Das ist im Original. Jetzt okay kommt. Zack, den gesehen. Eis aura was? Oh, ich hatte irgendwie Eis an mich, an mich dran. Oh, ich habe ja auch so, ne? Oh, ich muss mir halt mal angewöhnen, so zu kämpfen. Aua! Na, was zum? Warum krieg ich jetzt noch für Fresse? nein auf mich bitte. Dann weg bist du. nein, ich möchte noch hier gucken. Hm. Wir waren nur so boxen, ne? Vielleicht habe ich ja Glück und seine so Währat taucht jetzt hier wieder auf. So, wie kommt ich da? Komme ich wieder zu? Okay, ja, ich habe mir halt gemerkt, ich muss hier so rumlaufen und da muss ich hier so runter. Äh... Dann, oh Gott, da sind schon wieder mal Bücher komm her. und schnell Nein, ich wollte mich schon wieder anspringen. Ne? Alle wollen so Cloud anspringen. Also, Smack sie ist beide getroffen. Das war abzusehen. Oh, Materia Chakra hat die nächste Stufe erreicht. Zeig mal. Chakra. Chakra. Ja, das sind habe ich eigentlich noch nie eingesetzt ne? Wie ist bei dir eigentlich aus so? weil wenn ich keine Erfahrung bekomme mehr mit den materien dann würde ich die nicht mehr ausgerüstet haben. und es ist das halt verschwendete äh, ja verschwendete Erfahrung und das äh, ist halt, weil ich auf aller am allermeisten also wenn man Erfahrungspunkte hier verschwendet. Das, das geht nicht. Davon krieg ich Tumor. Hi. Willkommen zurück. Du hast es also geschafft. Alle Achtung. Bist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser. Ganz anders als diese großschneuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht doch Leute, die Befehle befolgen. War ja klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werde ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Ach was. Und dann werde ich alle essen mit meinen Riesenkiefern. Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicher, ja, das stimmt. Kommt mir aber auch bekannt vor. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruhe dich etwas aus. Die Regeln des Slums. Und zwar deren erste. Genau. Los, gehen wir. Okay. Einen Moment zu zweit neben Story, okay. Also hast du mir gerade so angedeutet, dass ich mich äh, mal kurz ausrufen, ausruhen soll oder so. so Sternreif der ist neu, wenn ne? der die Hand von Materie erleichtern soll. Er gibt mir sehr viel weniger Werte aber dafür mehr Materie. Nee, will ich gerade nicht. Eigentlich vielleicht besser werden mehr Materie aufleveln und so, ne? Wo ist denn mein Zimmer noch mal? Gut, dann gehen wir erstmal zurück. in Mein Zimmer, also beziehungsweise gehen wir schon mal erstmal dahin und dem nächsten Part um uns dann da mal aus. Und dann passiert da wahrscheinlich noch irgendwas. Und wenn wir da fertig sind, dann kann ich ja mal weitermachen hier mit der Story, ne? Aber das erste würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder hier vor unserem Zimmer mit irgendeiner Nebenstory anscheinend noch. Und ja, dann geht es hoffentlich mal weiter in der Story, ne? Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und hoffe, wenn ihr, äh, pff, hoffe ihr hinterlasst mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar, um den Kanal weiter zu helfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Tschüss, kowski